Thank mm -hmm. you. Einen schönen guten Morgen. Wir haben jetzt Montag, der erste Tag nach der Ready. Erst Nacht wieder im eigenen Bett geschlafen, zu Hause. Ähm, hammermäßig. Ja, gestern mit den letzten Bildern ging auch die, die Ready zu Ende. Ähm, soll aber nicht so sagen klanglos passieren. Denn ich möchte auch noch mal Danke sagen. Danke für die ganzen Worte meiner virtuellen Begleiter. Ähm, wenn ich dann doch mal ein bisschen am Ende war, oder keine Lust mehr hatte, weil es kalt oder nass war. Danke für die ganzen Spender. Bei über 1.650 Euro bin ich im Moment Stehen geblieben. Ich werde die Spendenaktion weiterlaufen lassen bis zum 31.10. Am 31.10. ist nämlich noch mal ein kleines Fest in Solingen, das der Brückenfest Solingen odix Da werden wir uns auch noch mal hinstellen. Ähm, da werden wir auch noch mal mit unseren Fahrzeugen sein und dann ist dann da äh, auch schluss mit der spendenaktion warum bis dahin ich versuche im endeffekt immer noch die 2000 euro voll zu machen und äh, habt ihr habt im endeffekt bis dahin noch die gelegenheit wenn euch das alles bis jetzt gefallen hat vielleicht auch noch viel Kinderhilfe ein paar euros locker zu machen ja mark und tim euch auch ein mega dank für über 6.500 6.600 6.700 kilometer Pure Rallye-Freude, ähm, egal wo wir gewesen sind, war absolut schön, es war ein Ziele, Ziel, es war eine mega Strecke und äh, es hat wirklich Spaß gemacht, das zu fahren. Ob ich es nochmal mit dem Motorrad fahre, weiß ich nicht. Ähm, es ist sehr anstrengend gewesen, ich war teilweise wirklich fertig und auch den anderen Motorradfahrern genauso, denen ging es glaube ich gar nicht ähnlich, äh, gar nicht, gar anders. Ja, ich werde jetzt erstmal Erna abpacken. Zelt und alles trocknen, den ganzen Seema da rausholen. Und äh, freue mich auf ein Wiedersehen mit den ganzen Leuten. Freue mich aber auch erstmal auf mein Zuhause. Und ähm, ja, damit bleibt im Endeffekt nur noch eins. Danke für eure Begleitung. Danke für eure Worte. Danke Marc und Tim für die Ready. Danke an alle anderen Teams. Das war wirklich eine mega Gemeinschaft. Und somit bleibt dann nur noch eins. Das Bändchen kommt an den Haken. Auf Wiedersehen.